Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Weiss, ich bin der mit der Roten Brille und ich führe bei Messerli als Verkaufsleiter das Team der Projektleiterinnen und Projektleiter. Wir pflegen einen engen Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden und erarbeiten so Lösungen, die genau für ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob für ein Event oder einen Messeauftritt, für die gesamte Live-Marketing-Logistik oder für internationale Projekte, unser oberste Ziel ist es immer, die Kunden weiterzubringen. Unser Projektleitungsteam besteht aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Werdegängen. Entsprechend sind einige stark, wenn es um komplexe bauliche Umsetzungen geht. Bei anderen liegt der Fokus mehr auf der Inhaltsvermittlung oder beim Stemmen von komplexer Logistik-Anforderungen. Je nach Kund und Projekt findet man so den passenden Ansprechpartner oder könnte interdisziplinäre Teams bilden. Alle unsere Projekte sind einzigartig und gerade im Bereich von digitalen Lösungen oft sogar Prototypen. Wenn ich sehe, wie die Leute in meinem Team sich in uns hineindenken oder sogar über sich herauswachsen, dann macht mir das besonders Freude. Es ist schön zu sehen, wenn nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Mitarbeitenden mit einem Projekt wachsen. Zwei Jahre pandemiebedingter Quasi-Stillstand und das intensive zweite Halbjahr haben uns gezeigt, wo unsere Prozesse noch verbessert und vereinfacht werden Denn es ist mir auch ein Anliegen, dass nach langem remote schaffe und einigen Neuerungen im Team der persönliche Austausch untereinander wieder mehr Platz findet. Nur so können wir von dem grossen, interdisziplinären Wissen, das bei uns herum ist, auch wirklich profitieren.